Herzlich Willkommen zur zweiten Prennable Show. Heute sogar mit einem Gast, nämlich dem Klaus Schenkmann von Postmedia. All das und mehr jetzt in der Show. Florian ist bereit. Unser Gast ist bereit. Und Thomas wir bereit. starten die zweite Prendable show Ich bin mega happy, dass es jetzt äh, ja, in die zweite Runde geht. Und wir schon unseren ersten Gast dabei haben. Bevor wir damit starten, ich möchte noch kurz darauf hinweisen, wir haben jetzt auch einen Hashtag gesammelt. Also wenn ihr unter dem Hashtag auf Instagram, Twitter oder Facebook Hashtag Plausch mit Paul <lacht> eure Frage entweder per Video, per Text oder per Sprachnachricht äh, schickt, können wir die hier mit aufnehmen. Wir haben heute auch wieder ein paar vorbereitet, also es wird spannend. Aber als allererstes möchte ich vielen Dank an Klaus sagen. Ja war, ja, war ja spontan, aber... ...relativ spontan dazu entschlossen hat hier... Wenn man das, schon in der Nachbarschaft sitzt, genau, ja, kann, kann man hier auch mal reinkommen. Und bevor wir einsteigen, ich bin jetzt seit zwei Jahren ungefähr hier in Leverkusen. Es ging relativ schnell, also so nur mal um die Verbindung darzustellen. Äh, dass, dass wir so über auch Tobias von Artista connected mhm. wurden ähm, und da ging es hauptsächlich um äh, also wer Klaus noch nicht kennt vielleicht auch das noch du bist äh, relativ bekannt hier in Leverkusen naja ja, ja ich auch schon, nicht so richtig schon, magst du vielleicht schon ganz schon schon wieder ein bisschen mehr ja. naja. Worte sagen die die dich vielleicht noch nicht kennen hier aus Leverkusen ja das sind vielleicht die die noch nie im Fußballstadion waren hier in der Arena, weil ich ansonsten halt eben von äh, 2001 bis 2016 das Mikrofon in der Bay-Arena gehalten habe und da eben als Stadionsprecher am Start war. Deshalb der ein oder andere, der mir in Leverkusen über den Weg läuft, der grüßt dann auch heute noch. Der kennt dann auf jeden <lacht> Fall die Stimme und ja. das, das Gesicht auf jeden Fall dazu. Aber du hast dann grundsätzlich dich auch insofern beruflich auch verändert seit... Drei, vier Jahren ungefähr? Nein, was? ich habe eigentlich das, was ich heute mache, nämlich Zahnarztpraxen zu betreuen in ja. erster Linie. Das mache ich jetzt schon über zehn Jahre, habe es vorher bei einem größeren Unternehmen gemacht und ähm, jetzt seit 2015 halt als äh, Geschäftsführer einer Agentur, mhm. die äh, ihren Hauptsitz in Magdeburg hat und die Redaktion sitzt halt hier im Rheinland und äh, dazu gehöre ich. Ja, also deutschlandweit ja. oder dachweit? Eigentlich? Ja, wir sind, wir sind dachweit unterwegs. Deutschland, Österreich, Schweiz betreuen wir Zahnarztpraxen, mittlerweile nicht nur Zahnarztpraxen. Ähm, auch andere Mediziner und ja, KMUs, kleinere Unternehmen, ähm, rund um den, den Bereich Marketing, Online-Marketing eben in Zusammenarbeit mit den Jungs von Artista hier ja, also, in Leverkusen und manchmal auch gerne mit Paul. Okay, okay. Also ich war auch äh, mega erstaunt, so vor zwei Jahren, als wir uns so kennengelernt mhm. haben. Ich weiß noch, äh, kleinen, im Kampf äh, in, in Obladen ja beim Kaffee. Ähm, wie viel eigentlich hier auch in Leverkusen so an ähm, medialer. Ist ganz schön Power was los, ist. ja. Das stimmt, ja. Und äh, wir sind ja hier auch in einer Bürogemeinschaft. Von daher sind die Wege relativ kurz. Probierwerk äh, kommt jetzt ja auch noch dazu, was ja so auch quasi ein Hub m, allen möglichen Sachen. Genau, gibt. ja. Ähm, und äh, aber wenn ich nochmal kurz rekapitulieren darf: Als wir uns kennengelernt haben, habe ich relativ viel auch äh, über Tools. Äh, gearbeitet. Ja. Ne, habe auch, ich sage mal, viele kleinere Unternehmen Tipps gegeben, welche Werkzeuge digital sie einsetzen können. Und ein Tool, das kommt mir relativ häufig vor, ist ja im Praxisbereich so Online-Terminvergabe. Hm. Wie groß ist denn so die? Spielt es denn eine Rolle bei euch bei Praxen? Ist es ja, es wird eigentlich immer mehr. Ja. Es wird immer mehr. Also ich meine gut. Ohne das Tool, für das du gearbeitet hast, oder mit dem du dich beschäftigt hast, hätten wir uns ja nicht kennengelernt. Ist auch ein Tool, was ich nach wie vor ähm, immer gerne weiterempfehle. Ähm, Zahnärzte fragen viel natürlich nach Online-Terminvereinbarung, klar. Ähm, inwieweit das unbedingt notwendig ist, müssen die Praxen letztendlich selber entscheiden. Für mich persönlich, auch wenn ich als Patient mir das angucke, ist es einfach ein Service, den ich heute erwarte. Ja, also wenn ich im Netz unterwegs ja. bin, und ich sehe da eine Praxis, cool, die haben die Öffnungszeiten, die passen. Ich so, wollte eh zur Vorsorge und ich kann da direkt einen Termin abschließen. Ja, dann nutze ich das Auf natürlich viel Fall. eher. Ja. Also das ist halt auch ein gute Stichwort Erwartung. Äh, gerade in der heutigen Zeit, mhm. wo alles einfach vom Handy aus stattfindet, mhm. haben die sich, glaube ich, nochmal um 180 Grad gedreht. Und äh, wie wird es dann, also würde mich auch mal im Praxismarketing-Bereich interessieren, mhm. welche Nuancen muss man denn da heute als moderne Praxis eigentlich abdecken, um wirklich Service und Digitalität, also Digitalisierung vorne mit dabei zu sein? Ich habe jetzt leider mein anderes T-Shirt nicht an, da habe ich nämlich so ein Hashtag vorne drauf, der heißt Kommt drauf an. Komm, ja, ja. Hätte <lacht> ich das gewusst, dass wir so spontan heute uns zum Talk vereinbaren, waren, ist das angezogen. Aber äh, das ist eine Antwort, die ich halt sehr häufig gebe. Die klingt für viele schwammig, aber es ist so. Okay. Ja, ich meine, Kommunikation lebt ja immer davon, wo bin ich, welche Ziele habe ich, welche Zielgruppen, wo will ich hin? Mhm. Ja? Und, und, Erwartungen von Patienten, von Kunden sind ja in einer Großstadt wie Berlin anders als in Leverkusen und anders als in einem Dorf äh, im Bergischen Land. Mhm. Ja? Ähm, Hast du aber grundsätzlich, weil wir wollen natürlich auch den Zuschauern, ähm, drei Minimum-Anforderungen, die man als Praxis so haben sollte, ja. grundsätzlich mit auf den Weg geben könnte. Also wenn die nicht erfüllt sind, das ist dann quasi eher vielleicht sogar zur ähm, zu einer negativen Erfahrung aussorgt, weißt du, im Web als Besucher. Hast du da vielleicht drei konkrete, wo du sagen würdest, das müsstet ihr als Praxis auf jeden Fall erfüllen oder darin gewinnen, um einfach auch ähm, Erwartungen äh, zu erfüllen? Ja gut, ich meine, da müssen wir nicht großartig drum herum reden. Wir reden über das Web mhm. und ähm, das ist eine Frage, die mir Praxen oft stellen. Die Antwort ist für mich ganz klar. Ähm, die Basis ist deine mobilfähige, gut optimierte Website. Ja, mit vernünftigen Inhalten, mhm. mit Inhalten, die Menschen suchen, mhm. die Menschen interessieren. Dann brauchst du die sozialen Netzwerke, um diese Inhalte auch teilen zu können. Mhm. Ja. Und dann musst du natürlich einen Blick auf deine gesamte Reputation haben. Wie wirst du bewertet, wo wirst du bewertet. Das einfach laufen zu lassen, mhm. das halte ich für fatal. Also da sage ich immer, Arzt, sprich mit also deinem Auftritt, Publikum. Äh, ja. Auftritt im Web, Bewertungen, dass die positiv sind, dass man darauf reagiert. Ja. Und eigentlich dann online. Terminvergabe. Ne? Wo wir, Auch die Online-Terminvergabe, überhaupt die Möglichkeit, online im Kontakt zu sein, ja. finde ich sehr wichtig. Ja. Also da, äh, ganz kurz, die Kamera läuft noch, ne? Da, läuft, perfekt. Super, komm. Immer noch ein bisschen bei der zweiten Episode, äh, ab, ab Nummer 5, jetzt glaube ich, dann etablierter. Da wirst du entspannter, Paul. Ähm, bei, beim Thema Online-Terminvergabe, äh, Ganz speziell können wir auch eine Empfehlung für Dr. Flex aussprechen. Ja, also darüber haben wir uns ja auch kennengelernt. Haben wir uns kennengelernt ja. Äh, ein deutscher Softwarehersteller aus dem Münsterland, äh, die das ganz gut eigentlich schon mhm. äh, oder etabliert haben ja. und äh, gerade im deutschen Markt einfach auch ähm, führend sind. Also die drei Sachen würdest du jedem pauschal, klar, ja, kommt drauf klar. an, aber mitgeben, hey, die drei Sachen müsst ihr eigentlich äh, heutzutage ermöglichen oder gut drauf haben, um. Äh, glückliche Patienten zu haben. Ja, und vor allem auch um neue Patienten zu gewinnen. Ja, ja klar. Ja, super. Ja. Klaus, was hältst du davon, wenn wir uns mal die erste Frage heute anschauen? Weil wir wollen natürlich Na äh, gleich ja. auch noch ein bisschen weiter tiefer ansteigen. Ja. Du ja. hast ja einen super krassen Background ähm, ne, als Moderator oder Stadionsprecher. Na ah Ja, so Tag. ein bisschen bisschen TV-Moderation habe ich Marketing auch mal gemacht, lange her. Und <lacht> aber auch äh, Sportwissenschaften studiert habe ich Das so. ist richtig. Ja. Also, also ganz, ganz viele Ecken. Wir haben nämlich auch die erste Frage von, ähm, von einem äh, Personal Trainer, von Ach, einem Fitness okay. Trainer aus Köln und die schauen wir uns jetzt einfach mal an. Hallo Paul, also hier meine Frage für deine ähm, Fragestunde und zwar, mich interessiert, kennst du ein Tool, mit dem ich andere Instagram- Konten Beziehungsweise Accounts überprüfen kann, ob diese halt echt sind oder fake und anhand, an was kann man das zum Beispiel feststellen, ob du da vielleicht irgendwie so einen kleinen Leitfaden oder sowas hast, weil für mich als ja, ähm, Trainer ist es halt wichtig, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite und auch gelegentlich eine Kooperation mache, dann ist das so, dass ich mir gerne die Leute einfach erstmal anschaue und halt schaue, okay, ne, sind das echte Follower oder sind die gekauft? Ich kenne die ersten Zahnarztpraxen, die mit Bloggern zusammenarbeiten, die ähm, mit reichweitenstarken äh, Portalen zusammenarbeiten. Das ja, ähm, aber ich mache die Erfahrung natürlich auch selber, weil ich bin auf Instagram auch viel unterwegs. Und ich äh, mal so, ich denke mal, mal, unabhängig von Tools, die du natürlich richtig cool kennst, ähm, geht es immer darum, her herauszufinden, ähm, wie echt können die sein. Also schreibe ich die an, antworten die mir. Ähm, ja, sind deren Kommentare ständig äh, nice pick? Well done, mhm. Top-Profil, also, also Robots, automatisierte ja. Antworten, ja. also so ein bisschen händische Auslese und auch ein bisschen ähm, Gefühl und Gespür für das, was Menschen da schreiben, ist sicherlich erstmal die Grundvoraussetzung, ja. aber du hast mir eben spannenderweise gesagt, da gibt es auch ein Tool. Da gibt es natürlich auch ein Tool dafür, ich meine, äh, das Thema Influencer-Marketing ist ja, wie du schon sagst, gerade erst äh, ja, in den letzten Jahren entstanden. Ähm, ist durch Blogger Relations natürlich mhm. auch schon relativ, eigentlich mhm. ein, auch ein altes Thema. Es geht ja immer irgendwie nur um Empfehlungen und bei Instagram würde ich auf jeden ähm, eine Browser-Erweiterung äh, empfehlen. Und wenn ihr Anfragen bekommt oder wenn es Anfragen gibt oder man selbst auf die Suche geht nach Influencer, also ne, viele machen das ja auch mhm. noch gar nicht und überlegen noch gar nicht äh, mit äh, anderen Instagram-Accounts zusammenarbeiten, aber wenn, ihr die, wenn die Überlegung wie bei Andreas im Raum steht, sollte man auf jeden Fall ähm, sich eine Browser-Erweiterung installieren. Die verlinken wir auch nochmal hier unten. Ähm, das heißt so ungefähr wie Influencer Audit Tool. Ähm, und damit kannst du eben, wenn du das Instagram-Profil deinem, in deinem Browser anschaust, genau sehen, äh, wie viel monatliche Reichweite bekommt mhm. ihr denn. Also wie viele Leute sehen denn die Posts im Schnitt. Wie, viel, äh, wie hoch ist die Engagement Rate, also sprich das Verhältnis zu Leuten, die dann mhm. den Post sehen und dann irgendwie mit interagieren, also liken oder eben kommentieren. Und da ist so meine Erfahrung, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, mhm. aber so, sollte idealerweise bei 10% liegen. Also das kann man ja auch mal ganz kurz, ja. ich versuche mal hier zu demonstrieren. Ähm, da hole ich einfach mal ganz kurz den Laptop hier her. Das können wir dann gleich äh, oder später nochmal mal ein Screencast reinmachen, um das deutlich zu machen. Also da würde ich Immer, ich sag mal, Instagram, Körperverwandlung. Wir können jetzt mal den Instagram-Account von ähm, dem äh, Andreas Kotte zeigen. Würde ich immer mir angucken, wie ist das Verhältnis von Abonnenten hm. zu dann Likes? Also, sprich, wenn er 8000, fast 9000 Abonnenten hat und wir eine Engagement-Rate von mindestens 10% haben. Ja, das können, sollte im Minimum sein, denke ich. Also sollte ist, ja. ähm, dann dementsprechend ja. Ähm, wie viel? 80, äh, genau 80 Likes eigentlich dann oder ja ungefähr fahren? Und das ist eigentlich bei jedem gewährleistet. Ne? Also er hat deutlich höhere Engagement Rate als 10%. Also sprich, Körperverwandlung als Account wäre auch eigentlich schon relativ gut geeignet, äh, um damit zu arbeiten, weil die äh, Follower echt sind und äh, hier auch nichts vorgegaukelt wird. Also das ist vielleicht eine ganz gute äh, Möglichkeit mit der Engagement-Rate da ähm, als Referenz zu nehmen. Ja. Und natürlich eine Antworten, achso, und das bei dem Tool hatte ich auch die Erfahrung gemacht, die zeigen einem sogar ähm, direkte E-Mail-Adressen an. Also man kann da auch oh, okay. relativ schnell sich eine Excel-Tabelle vorbereiten mhm. und dann einfach auch mal gucken, was, was der Markt denn so will, also als Influencer. Mhm. Teilweise ähm, arbeiten ja Influencer auch mit einem zusammen, ohne dass überhaupt Geld fließt. Also mhm. ähm, Wobei das in Deutschland ja, auch immer schwieriger wird. Ja, das stimmt. Also äh, da natürlich auf, aufzupassen. Ähm, ja, ich hoffe, das beantwortet die Frage so ungefähr. Ähm, ich bin vor allem auf das Tool gespannt, weil das kannte ich auch noch nicht. Ja, also das, wie gesagt, einfach mal unten in der Beschreibung nachschauen. Und ansonsten würde ich zu Frage 2 übergehen. Wie schaffe ich einen exklusiven Kundenkreis, die meine Online-Dienstleistung kaufen, ohne eigene App dafür entwickeln zu müssen? Also... Sie ist im Bereich Fitness, Podcast was, ist denn, was ist denn Ihre Online-Dienstleistung dann? Also sie will online Kurse oder unter anderem Kurse, ähm, Inhalte, ähm, Live-Trainings vielleicht auch. Also da, wenn ich Ihre Frage richtig verstanden habe, geht es in die Richtung, wie kann Sie daraus einfach äh, einen Premium-Dienst entwickeln, um ähm, online sich, ich sag mal, monatlich auch ein, äh, eine Einnahmequelle hm. dafür zu sichern. Ja, ich denke mal, das Wichtigste ist natürlich äh, das Produkt. Also ich meine, bevor Xenia sich Gedanken über, über Kanäle, über Abverkauf, über Funnels, über irgendwas macht, wo am Ende vielleicht äh, eine Monetarisierung rauskommt, muss sie sich natürlich ganz klar Gedanken über das Produkt machen. Also bietet sie etwas, was online sinnvoll ist, was andere nicht anbieten? Ist es das, was man vielfach im Markt findet? Das muss nicht schlecht sein. Hat man eine Zielgruppe, die speziell eben für mein Produkt geschaffen ist? Wie online-affin ist die? Auf welchen Kanälen bewegen die sich? Das sind ja alles die klassischen Fragen. Also ich würde generell von Beginn der Strategie mir immer die Frage stellen, wo ist der Mehrwert meines Absolut. Produktes ja. für meine Zielgruppe? Und erst dann kann ich mir ja Gedanken ja. machen, was biete ich denen letztendlich an? Also so sehen wir so also die Entwicklung, was ich auf Facebook momentan sehe. In den USA werden ja beispielsweise Facebook-Gruppen ausgebaut zu kleinen Mitgliederbereichen, also man mhm. kann ähm, große Facebook-Gruppen können, die quasi monetarisieren und können äh, einen Mitgliedsbeitrag verlangen, genauso bei YouTube mhm. ja auch, man kann da auch Mitglied werden, also viele Plattformen wollen ähm, die Reichweite, die ihr als Influencer oder als äh, Content-Creator aufgebaut haben, ja auch weiter äh, nutzen, damit ihr damit Geld verdienen könnt und genau, glaube ich, da mhm. zielt auch die Frage hin. Es wäre jetzt nur zu überlegen, ähm, wenn sie, also man sehen ja jetzt mit dem bestehenden Inhalten Geld verdienen will, ist es insofern schwierig, weil sie hat es ja bisher kostenlos gemacht. Mhm. Und da jetzt einfach eine Paywall drüber zu hauen, ist halt... Nein, ja, da Grund, muss das Angebot dabei sein. Ne? Ja, da das, muss halt irgendwo noch ein... Ja, irgendwas, irgendein aussehen. add on irgendwas muss jetzt kommen, wo dann auch Leute sagen, okay, da lohnt genau. sich ein Abo, ein, ja. ein Chat, eine Beratung. Wie gesagt, man muss dann das Produkt kennen. Genau, und, ja. und meine Erfahrung ist, also das hatten wir mit ähm, Kunden im Bereich NLP Coaching gemacht. Mhm. Das, äh, die hatten auch ein bestehendes Produkt, die hatten äh, auch schon bestehende Kunden und da sind wir hingegangen und haben gesagt, ähm, klar, wir machen jetzt einen abgeschlossenen Bereich, das war eine Facebook-Gruppe im Endeffekt mhm. und ähm, gehen folgende Schritte wir bieten denen ähm, natürlich monatlich irgendwie nochmal einen exklusiven Talk, eine Live-Sendung, ähm, eine persönliche Q&A-Session, mhm. also wirklich keine äh, vorgefertigten Inhalte, sondern man muss direkt drauf eingehen, Sowas könnte, könnte Xenia vielleicht auch noch on top zu ihren normalen ähm, Inhalten bieten. Also irgendwas nur für deine exklusive Gruppe und, äh, also neben diesem abgeschlossenen Bereich, der eine Facebook-Gruppe sein kann, der aber auch eine WordPress-Login-Bereich äh, sein kann, mhm. wo man ja auch keine große. Ne, überall überall da, wo du Exklusivität bieten kannst und sagst, wenn du da rein willst. Genau. Ja, geht. Und ein Faktor. Ähm, der äh, bei den NLP-Coaches auch gut äh, gewirkt hat, ist halt dieses Thema Limitierung. Also, mhm. wenn man, also, das ist, würde ich auch empfehlen, probier es aus oder überleg dir als ersten Schritt auch einfach mal, was ist denn so das Ziel? Wie viel ist denn dein Minimum, was du denn im Monat einfach auch ausgeben musst? Äh, was sind deine Minimumkosten, ja, die du eigentlich immer hast jeden Monat? Und das will man ja eigentlich irgendwo, um so eine gewisse Sicherheit mhm. reinzubringen. Das willst du wieder reinholen. Das willst ja, ja. du reinholen. Und das wäre für mich Schritt Nummer 1, Was sind so die minimum euro wert den du jeden Monat eigentlich brauchst, um zu überleben, mhm. um die Maschine am Laufen zu halten? Ähm, was für mich auch ein mega spannendes Thema ist, um da halt Sicherheit dran zu bekommen. Und wenn du den Punkt hast, im nächsten Schritt einfach sagen: Okay, wie viele Kunden müssen Betrag X ausgeben, damit dieser Betrag da ist? Also angenommen, 1000 Euro im Monat brauche ich, um Miete, bisschen Essen auf dem Tisch zu bekommen. Ne? Also als. In meinem Alter da geht es noch. Ne? Also es wird halt immer mehr und mehr, aber sagen wir 1000 Euro, um es einfach zu rechnen. Verstehe gerade nicht, warum du mich anschaust, wenn du über dein Alter redest. Aber gut, das klären wir später mal. Also 1000 Euro, um es einfach zu halten, 10 Kunden zahlen 100 Euro im Monat. Mhm, genau. genau. Einfache Rechnung. Und jetzt ist ja nur die Frage, okay, was... Wenn du einen 100 Euro Wert für sie hast, genau, was ist immer das immer die Voraussetzung zu sagen, so was ist das Wert? Richtig. Was ist das anderen Wert, nicht mir? Ja. ja. Und das und, muss man ja auch rausfinden. Ne? Und das kann man ja dann zwei in zwei, Jahren, also einmal testen natürlich ja. dadurch, ne? indem man sagt, hey, wäre es dir wert, wenn du einmal die Woche mit mir eine Live Q&A Session hast, Ziele, ich verfolge deine Ziele mit dir mit, persönlich, einmal die Woche, treffen wir uns und dieses Angebot limitieren wir auf zehn Plätze. Weil also der Faktor, dass es das halt limitiert ist, hat natürlich ja, klar, auch der einen challenge Anreiz, klar. Ja, ja. relativ schnell voll zu bekommen. Und das würde ich halt als Schritt zwei machen. Also nachdem du weißt, wie viel brauchst du monatlich an Geld, an Einnahmen, dann im zweiten Schritt zu sagen, wie teilst du das auf. Man kann natürlich auch eher über Masse gehen und 100 mal 10 Euro verlangen. Aber da kann man natürlich nicht mehr so Kannst viel, nicht mehr viel nachschieben auch. Ja, für den ja. Einzelnen ja. Ja, Genau. Und dann im zweiten Schritt hingehen, so eine Paywall aufbauen. Da fällt mir direkt ähm, zwei Tools ein. Das geht einmal sehr gut über Digistore mittlerweile. Mhm. Da kann man auch monatliche mhm. Beiträge machen, deutsche Anbieter. Oder äh, Fastspring. Beide können wir auch gerne unten nochmal verlinken. Das sind ähm, im Endeffekt Systeme, die eine ähm, Online-Checkout anbieten, mhm. auf monatliche Abo-Basis. Mhm. super einfach ähm, äh, einzurichten und dann einfach testen. Oder noch einfacher, ein Lastschriftformular auch Leuten mal hinlegen und sagen, hier kannst du unterschreiben und kannst äh, dann monatlich per Lastschrift das Geld einziehen von den zehn Mitgliedern, die dann bereit sind, deine Dienstleistung, deine Inhalte, deine äh, Tipps und äh, Erfahrungen zu konsumieren. Also es wäre ja. ein Test. Ja, ausprobieren muss sie das. Bestmöglich also, natürlich äh, auch regional, oder? Also, ja, wie gesagt, es ist, es ist schwierig jetzt zu beurteilen, wenn man die Dienstleistung nicht kennt. Genau. Ja, also wo ist letztendlich der Kick für die Leute zu sagen, hey, ja, die Frau ist cool, mit der möchte ich... Absolut. In Kontakt treten, die hat etwas, was mich interessiert. Das muss man wissen, sonst kann man es so schwer beurteilen. Also, ich bin natürlich immer ein Freund von Regionalität. Wenn du jetzt aber Kunden ganz verstreut hast, ist natürlich schwierig. Aber Wenn eine persönliche Nähe irgendwann eine Rolle spielt, ist natürlich Regionalität äh, König. Ne? König, Weil absolut. Da kannst du ja nochmal besser sagen: Hey, wir treffen ja, uns vielleicht. Die Zusammenführung in der Ort. Realität ist für viele ja, ja immer ein, ein Thema. Und so eine Art fitness mastermind gruppe dazu Whatever, also, ja. Also, äh, also, die drei Schritte vielleicht überlegen. Äh, Ne, also ja. was du sagst auch Wert, was kannst du denn über vermitteln monatlich? Was sind deine Minimum Ausgaben? Was ist denn überhaupt dein Ziel monatlich an wiederkehrenden zu bekommen und dann so eine Paywall aufbauen entweder mit Digital mhm. oder Fastspring und dann einfach auszuprobieren. Aber ausprobieren, du musst ausprobieren, das ausprobieren, das ausprobieren, ausprobieren. Das ja. ist, denke ich auch. Ja. Super. Hast du noch einen Gedanken nee. dazu? Nee. Okay. Also wie gesagt, ich bin, ja, ich bin ja immer eher so der Stratege, weniger der mit den Tools, wo ich immer am Anfang überlege, okay. Ähm, wie weit sind deine Überlegungen, wenn du startest? Genau. Ja, welche Erfahrungen bringst du schon mit ja. rein? Hast du schon Sachen verkauft, wo du sagen kannst, hey, wenn ich das tue, dann sind Leute bereit, mehr Geld auszugeben. Ja, das das finde ich immer sehr wichtig. Also das sind die, die Kernüberlegungen. Das muss, ja. muss immer gemacht werden und es bringt jetzt auch nichts, dann komplett die Branche zu wechseln und zu sagen, hey, nee. einfach immer Schuster bleibt bei deinen Leisten. Und wenn man dann auch praktikabel ne, das direkt auch umsetzen mhm. kann, dann macht es auch Spaß, wenn man dann, äh, das dann auf die Strecke bringt. Ja, ich hoffe, das hat dir soweit geholfen, Xenia, und damit wären wir eigentlich auch durch, was die Prendable Show angeht in Episode 2. Klaus, ja, prima, also auch super, vor allem dein Versprechen, dass ich dann fertig bin, jetzt so meinen Zum Termin kümmern kann, ja, wir sein. sehen uns auf jeden Fall wieder, also Perfekt. Paul, vor allem dir auch und deinem Team, Dankeschön. alles Gute, du weißt, wie cool ich eure Arbeit finde, gerade für Danke. die lokalen Unternehmen, für die Region, sollen nicht immer die großen Player sein, die Herzlich gerne. Und Den Nutzen haben von solchem genau. Wissen. Herzlich also herzlich gerne. Oder ansonsten, genau, ihr könnt auch eure Fragen nochmal hier einspringen, wer unter dem Hashtag Plausch mit Paul, könnt ihr mir einfach Videobotschaften, Sprachnachrichten oder einfach per Textform zuschicken. Wir versuchen die so gut wie möglich zu beantworten und sehen uns beim nächsten Mal zur Prendable Show.